Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's gut. Ich habe gerade meine erste Klausur geschrieben in meinem neuen Studium. Und das hat alles gut funktioniert. Ich habe jetzt natürlich noch kein Ergebnis, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und äh, das freut mich sehr. Und äh, danach hatte ich schon Zeit, um da alles zu machen, was so liegen geblieben ist. Das Bad zu putzen, meine Schuhe zu putzen, mein Fahrrad in den Keller zu stellen, eine Waschmaschine anzustellen. Vielleicht hört ihr sie. Also, ja, toller Tag. Aber ich finde, das macht dann echt Bock nach so einer Phase. Naja, ähm, ich dachte mir, ich drehe heute mal wieder ein Video. Und da dieses Video sehr, sehr gut bei euch angekommen ist, indem ich mir den 50 Facts About Me-Tag von vor acht Jahren oder so angeguckt habe. Ähm, dachte ich mir, warum nicht noch mal einen anderen Tag angucken? Und ich habe hier einen gefunden, der tatsächlich fast 10 Jahre alt ist. Also das war eines meiner ersten Videos. Das ist der 15-Fragen-Tag. Den habe ich am 20. Februar 2011 hochgeladen. Und... Ich, also es ist halt einfach krass, wie lange das her ist. Und ich bin schon ganz gespannt, mir das Video anzugucken. Ich habe es zwar nicht gesehen. Und ich werde das diesmal so machen, dass ich erstmal die Frage beantworte und dann mir mal angucke, was ich damals denn dazu zu sagen hatte. Also Frage 1. Von welcher Fähigkeit denkst du, dass du sie kannst? In Wirklichkeit ist es aber nicht der Fall. Na toll. Äh, gute Frage. Ich kann doch alles. <lacht> Nein. Ich glaube, hier muss tatsächlich die Antwort sein, meinen Kopf mal auszuschalten, weil ich... Das wirklich nur sehr selten mache, was ich immer predige, meditieren und so. Und ähm, auch immer, keine Ahnung, mein Handy irgendwie neben mir liegen habe. Auch wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich zwischendurch schon mal aufs Handy. Alles, was ich halt sonst so sage, was man nicht machen soll. Also ähm, ja, das vielleicht. Jetzt gucke ich mal, was ich damals gesagt habe. Also erstmal krass, wie ich da halt aussehe. Die Haare sind gefärbt und ganz kurz und irgendwie so weggesteckt. Ich bin relativ stark geschminkt. Obwohl ich glaube, für die Zeit war das sogar nicht so stark. Und die Wangen sind schon auch so ein bisschen alles runder, oder? Ich glaube schon. Ich denke immer, ich ähm, kann so alles ganz locker sehen. Das würde ich auch total gerne. Aber das geht einfach manchmal nicht. Und dann erwische ich mich immer wieder, wo ich so denke, ach scheiße, jetzt hast du schon wieder... Äh, bist du so aufgedreht oder so aufgeregt oder sowas? Also das würde ich unglaublich gerne können und da bilde ich mir auch oft ein, das zu können. Einfach ruhig zu bleiben, alles locker zu sehen, so durchs Leben zu gehen und äh, keinen Stress zu haben. Krasse Antwort, oder? Also das ist auch immer noch so. Also ich sehe nicht alles locker, weil ich finde, du kannst auch nicht alles locker sehen. Das Leben ist halt auch mal ernst. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass ich mir nicht mehr so viel Stress mache. Boah, aber ich finde es auch super schwierig, weil ich habe auch eine ganz andere Wahrnehmung als andere von mir. Und ich mache mir halt, wenn ich jetzt zum Beispiel vor so einer Klausur bin, schon auch Stress. Und nicht so richtig Stress, dass ich mich irgendwie jetzt mich unter Druck setze, aber schon ich habe dann schon auch viel zu tun und äh, mache das dann. Aber ich mache es halt und dann ist auch gut. Ja, aber irgendwie interessante Antwort. Zweitens, bei welchem Wort hast du Schwierigkeiten mit der Aussprache? Brautkleid? Ich habe letztens mal wieder diesen Zungenbrecher probiert, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Wow, das ging relativ gut. Und da ist mir aufgefallen, dass Brautkleid wirklich ein schwieriges Wort ist, was ich sonst Gott sei Dank nicht so oft nutze, von daher ist es nicht so schlimm. Mir fällt da keins jetzt besonders ein. Also halt so ganz typische Wörter, mit denen jedes Kleinkind oder Kind Probleme hat, aber im Moment habe ich eigentlich kein Wort, wo ich so dran verzweifle. Langeweilige Antwort. Äh, welche war deine Lieblingsfernsehserie in deiner Kindheit? Oh, uh, da gab es viele. Ich glaube, eine, die ich wirklich sehr gerne geguckt habe, war Disneys Große Pause. Natürlich Spongebob, irgendwie ein Classic. Ähm, aber eigentlich alles. Also es gibt kaum eine Serie, die ich nicht gerne geguckt habe. Außer sowas wie Phineas und Ferb oder äh, diese... In irgendeinem so Zeltlager und so, das mochte ich nicht, aber Disneys große Pause. Ich mochte typisch Andy, ich mochte Masupilami, früher mal mochte ich gerne Angela Anaconda oder Duck Funny und dann natürlich auch irgendwann die Nick-Zeiten, Zoe 101 oder Aikali. Das war jetzt mehr als eine. Ich sage einfach mal Disneys große Pause. Ich hatte ganz, ganz, ganz, ganz viele. Also immer noch. Ich habe unglaublich gerne, also halt als ich ganz klein war, ähm, Masupilami und Andy, typisch Andy, dann ähm, Sabrina. Oh ja, stimmt. Und was gab es denn noch? Es gab auch so eine, ähm, die hatte immer so cool gesprochen, warte, wie hieß die? Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz viele, also kann ich gar nicht alle aufzählen. Naja, aber es stimmt ja schon mal ein bisschen überein. Was sind deine Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen? Okay, wir gehen zurück ins Vorstellungsgespräch. Also meine Stärke ist auf jeden Fall, dass ich gut organisiert bin, dass ich relativ gut den Überblick behalte, auch in stressigen Situationen. Sind wir bei drei? Egal, ich sag mal drei. Und noch ein Vorteil ist, dass ich ehrlich bin und auch wenn mir was nicht so passt, ähm, oder ich, ich nicke nicht einfach alles ab, was mir andere zeigen, sondern ich habe schon auch meine eigene Meinung dazu. Und Nachteile ist genau das gleiche wie das letzte. Also ich bin sehr ehrlich, manchmal auch ein bisschen zu unbedacht und haue einfach raus, was ich denke. Das kann auch zu Problemen führen. Ich bin hart gegen mich selbst, sagen wir mal so. Also ich bin, ja, ich habe hohe Ansprüche an mich. <lacht> Irgendwie, das klingt auch blöd, aber es ist halt so. Ich mag telefonieren nicht und, ach, oh. Ich habe eine Schwäche. Ähm, ich antworte nicht bei WhatsApp. Ich bin super schlecht darin und das tut mir auch immer leid, aber ich bin einfach... ist halt so. Vorteil: Ich finde von mir selber, dass ich mich eigentlich so ganz gut eingliedern kann. Also ich habe jetzt kein Problem mit irgendjemandem, den ich nicht kenne. Das stimmt. Ne? Kontakte knüpfen und so. Mein Nachteil ist, ich werde ganz schnell zickig und ich, ich hasse das, wenn ich das werde. Aber es kommt einfach so und ich würde mir das auch gerne abgewöhnen. Das habe ich mir irgendwann mal überlegt, dass ich so zickig bin, aber ich glaube, ich, ich bin, bin eigentlich gar nicht mehr so zickig. Ganz zickig, ganz schrecklich. Aber hm, ich mag das nicht, aber es ist halt so. Also zickig. Was ist dir am wichtigsten? Liebe, Ruhm, Macht oder Geld? Geld schon mal nicht, Ruhm auch irgendwie nicht. Macht? Nee, ich lasse das lieber die machen, die da irgendwie Bock drauf haben sagen wir Liebe? Macht. Nein, ähm, Liebe. Toll. In welcher Ära oder Zeit würdest du am liebsten leben und warum? Wow. Boah. Also ich finde eigentlich unsere Zeit sehr spannend, weil halt so viel passiert. Jetzt gerade mit Corona passiert halt noch mehr. Das ist jetzt nichts, was ich gerne erleben würde, aber gut. Also ich hätte eigentlich alles sehr gerne mitbekommen, aber es gab natürlich auch irgendwie in jeder Zeit nicht so coole Sequenzen. Was ich wirklich gerne mitbekommen hätte, wäre so, keine Ahnung, wie es vor 30, 40 Jahren war, so in meiner Familie, weil das hat sich halt einfach schon natürlich krass verändert. Es gehen Leute, es kommen Leute und ja, das finde ich interessant, aber generell ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Zeit, in der ich lebe. Äh, Was mache ich da? Heute. Ich glaube heute. Weil, ich finde, es ist so ein Mittelmaß. Früher war noch nichts entwickelt. Es war ganz schwer zu leben. Und ich glaube, bald wird nichts mehr so unentwickelt sein. Es wird für alles einen Plan geben. Wenn du deinen Kleiderschrank neu füllen müsstest und nur in zwei Geschäfte dazu gehen dürftest, welche wären es dann? Und warum? Ja, ich habe letztens überlegt, weil ich das letzte Mal in einem HM oder so war. Also da bin ich leider raus. Ähm Humana als Secondhand-Laden und noch irgendwas Organic-mäßiges. Eigentlich reicht Humana, oder? Obwohl so Unterwäsche finde ich vielleicht wirklich Organic Basics, weil die haben gute. oder ehrlich, finde ich auch sehr schön. Irgendwas so. So, jetzt kommt's, ne? Mal gucken. Ich glaube einmal HM, weil es da einfach alles gibt. Oh, ich. ich oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte mal. Oh oh Gott, was ist eine schwierige Frage? oder New Yorker oder so? Yorker? Und M oder New Yorker und ich wollte gerade Mecke sagen. Sehr lustig? Ja, ich tue mir immer Burger in den Kleiderschrank. Nein, warte, was gibt's denn noch? Mir fällt jetzt gerade gar nichts besonderes ein. Ich gehe in alle Läden. Ich gehe in alle in Läden. Alle, Läden. Alle, alle wow. Alle. Ich gehe in alle Läden. Tja, ich bin weiß ruhig. es nicht. Also New Yorker und Townend. M Pimki Basic alles, only, alles durch. Kannst du dich daran erinnern, was du heute vor einem Jahr getan hast? Heute ist der 4. Dezember. Ich habe wahrscheinlich gearbeitet. Nein. Hast du wiederkehrende Träume? Wie sehen diese aus? Also Leute, meine Träume sind echt der Knaller. Also ich träume, ich bin, ich träume viel, so. Und ich habe auch wiederkehrende Träume. Früher, das habe ich bestimmt auch in dem Video gesagt, habe ich ganz oft geträumt, dass ich fliegen kann. Und inzwischen... nee, so richtig wiederkehrende Träume habe ich eigentlich nicht. Fällt mir jetzt nicht ein. Früher. Früher habe ich immer geträumt, ich könnte fliegen. Und das war so geil. Ich möchte auch unbedingt mal weit fliegen. Und ähm, wenn ich 18 bin, dann werde ich mit einer sehr guten Freundin von mir, das sehr haben wir schon vor Freundes Jahren überlegt, Fallschirmspringen springen. Das haben wir bis jetzt noch oh, nicht gemacht. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es noch machen möchte, um ehrlich auch, zu sein. Das werde ich auf jeden Fall. Also, oh, das hat jetzt nichts mehr mit dem... Nein, also, was denn noch? Ähm... Ich glaube mehr nicht. Welches Sternzeichen bist du, Wassermann? Wassermann. Wie sieht dein Traumschlafzimmer aus? Größer als das jetzige, weil dies hier ist jetzt wirklich relativ klein und das ähm, funktioniert und ist ausreichend, aber Traum wäre ein größeres und vielleicht so ein Erker oder so, wo das Bett steht, dass man so den Kopf ähm, also praktisch nach draußen gucken kann. Und dass es dann so hell ist morgens. Ja, ansonsten halt hell. Ich finde es so, so wichtig, dass Wohnungen hell sind, dass da die, das Licht irgendwie gut reinscheinen kann. Ähm, ruhig natürlich sollte es sein und gemütlich und nicht zu viel Schnickschnack und irgendwie. Also ein Ort der des Runterkommens. Das finde ich ganz gut, wenn das das Schlafzimmer bieten kann. Auf jeden jeden Fall ein rundes Bett. Ja, da habe ich oh, noch nicht so praktisch also gedacht wie jetzt. das ist ein Traum von mir, den ich schon ganz, ganz lange habe. Und alle sagen immer so, hä hey, ist doch voll unpraktisch und so, ja. Das denke ich mir jetzt Aber es ist hammergeil, ich möchte das unbedingt irgendwann haben. Wasserbett finde ich nicht so toll. Rundes Bett ist echt ein Traum von mir. und Wie kann man solche Träume hell? haben? Hell? Also entweder richtig hell oder richtig dunkel. Nee, dunkel nicht. Und mehr weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ein rundes Bett, das ist auf jeden Fall... In welcher Position schläfst du? Ich schlafe, ich habe ja Anti, also mein Elefantenkuscheltier und den klemme ich immer so ein und dann schlafe ich da drauf. Ich liege auf der Seite, meistens auf der rechten Seite und bewege mich. Habe ich das Gefühl nachts auch nicht und schlafe sehr tief. Ähm, unterschiedlich, meistens, also nicht auf dem Rücken und nicht auf dem Bauch. Und ich habe ganz oft so, dass wenn ich liege, dass ich den Arm so einfach aus dem Bett hängen lasse und den dann so... Stimmt, das Arm hatte ich früher. Dann halt so. Ne? Das hab ich Aber ich mehr, mehr weiß ich nicht. Aber ich sollte rechts schlafen wegen meinem Rücken und so. Also auf der rechten Seite. Und meistens schaffe ich das auch. Glaube ich. Welcher ist dein liebster Vampir aller Zeiten? <lacht> nee, die Frage möchte ich nicht beantworten. Ähm. Niemand? Also, hä? Die wollen jetzt wahrscheinlich Edward oder so hören? Nein. Die Frage lasse ich aus, okay, weil ich habe keinen liebsten Vampir aller Zeiten. Was trägst du gerade an den Füßen? Dicke Socken und darüber drüber Adiletten. Socken. Ich glaube, ich zeige es euch jetzt lieber nicht. Also es sind, guck mal, es sind ganz normale Socken, ja? Da. Und last but not least, hast du eine schöne Handschrift? Zeig her. Boah. Also ich würde nicht sagen, dass ich eine besonders schöne Handschrift habe, und die ist auch tatsächlich von Seite zu Seite, von Stift zu Stift, von Anlass zu Anlass unterschiedlich. Aber vielleicht kriegt man hier so einen Eindruck. Da. Also. Ja. Eine, meiner Meinung nach kann man sie gut lesen, aber sie wird wahrscheinlich in keinem Schönheitswettbewerb einen Preis bekommen ich finde, sie ist jetzt nicht hässlich, sie ist jetzt aber auch nicht so... Oh, ich finde mich da so nervös, Was soll ich schreiben? Das ist ja schlimm. Mm, was, ja, sag mir, was ich schreiben soll. Hallo? Die bitte jetzt wohl keiner sagen, was du schreiben sollst. Hallo. Sehr einfallsreich, aber naja. Ungefähr so schreibe ich ja, ungefähr. Ja, und das ist so anders als jetzt. Hallo? Aber da war ich halt auch 14 und jetzt bin ich 23, also... Time flies und Changes vor allem Dingen. Vor allem Dingen, sehr gut. Ähm, ja, aber das waren die Fragen und die alten und die neuen Antworten. Ich hoffe, dass euch das Video wieder Spaß gemacht hat. Ich finde es mal wieder sehr lustig. Und ähm, ja, toll, toller Mensch, der ich damals schon war. Wirklich toll, toll, toll. <lacht> Nein, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder eine gut, einen guten Start in die neue Woche. Und hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und ähm, Macht's gut, genießt die Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, bei euch ist irgendwie ein bisschen die Stimmung schon dementsprechend hier noch nicht so. Aber egal, ähm, passt auf euch auf, bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!